Werden Sie uns helfen, diesen Film zu vergurken? Clarice, ich weiß, dass Sie noch nicht geschlafen haben, als Ihr Vater die Gurken in der Küche geschält hat. Sie kannten Ihre verzweifelten Schreie hören, als sie in mutgerechte Scheiben geschnitten wurden und in Mayonnaise ertrink. Bis heute können Sie keinen Salat essen. Sie sind ein Fleischtiger, wie ich. Dabei wünschen Sie sich nichts sehnlicher als die Befriedigung durch einen knackigen Korkensalat. Don't bust it. Cue it.